Also wie ihr vielleicht wisst, habe ich gerade meine Bachelorarbeit abgegeben und ich muss demnächst jetzt einen Vortrag darüber halten und äh, deshalb halte ich den Vortrag vorher mal hier. Jetzt, bei meiner Bachelorarbeit ging es um optischen Fluss. Es ging darum, Eigenschaften des optischen Flusses zu lernen und um diese Eigenschaften dazu benutzen, um den optischen Fluss zu schätzen. Und äh, Zwei Themen da sind äh, gerichtete Ableitungen, die derivatives und äh, Parameteroptimierung. Und zunächst mal ein Überblick über den Vortrag. Fangen wir fangen an mit dem Beispiel zu optischem Fluss. Dann haben wir die Methode von Ron und Schunk, das ist eine Methode zum Schätzen von optischem Fluss. Dann müssen wir die Parameter finden. Das machen wir, indem wir Mischverteilungen an bekannte Daten finden dann erkläre ich etwas zu Ableitungen und dann zeige ich ein paar Bilder, wie das dann aussieht, was da rauskommt. Als Zunächst ein Beispiel zu optischem Fluss. Wir haben links oben ein Frame aus einem Video und rechts oben das Frame danach. Und die Aufgabe ist es zu schätzen, welcher Pixel in dem ersten Bild wohin in dem zweiten Bild gelaufen ist. Und damit ihr mal einen Eindruck kriegt, wie die Bewegungen in der Bild sind, zeige ich da mal ein bisschen hin und her. Das ist aus einem Testdatensatz, der benutzt wird, um die Qualität von optischen Flussalgorithmen zu bestimmen. Also zu diesem Testdatensatz ist der, der wahre optische Fluss bekannt. Ähm, zurück zu dem Beispiel. Äh, links unten sieht man den äh, wahren optischen Fluss und der äh, wird dargestellt mit, einer, äh, mit einem Farbschema. Äh, rote Farben bedeutet, äh, das Pixel ist nach links gelaufen. Türkise Farben bedeutet, er äh, ist nach rechts gelaufen. Irgend sowas Man äh, sieht es hier in der Farbreferenz. Ja. Äh, hier. Hier ist er nach oben gelaufen, in grün oder so, bei lila ist er nach unten gelaufen und bei allem anderen ist er halt... Also, je weißer oder je heller die Farbe ist, umso kleiner ist der Sprung und je gesättigter die Farbe ist, umso größer ist der Sprung. Was man jetzt hier sieht an dem Bild ist zum Beispiel dieses Rad hier unten links im Bild, das dreht sich nach links. Der ganze Hintergrund hier mit diesem äh, Tuch bewegt sich nicht nach rechts, inklusive dem Rabarrail, da hat die Sequenz ihren Namen, das ist ein Platt, also so ein war. Und ansonsten hier der Vorhang bewegt sich ein bisschen nach links. Das Spielzeug hier bewegt sich mit dem Rad nach links und äh, die Muschel bewegt sich nach rechts. So. Jetzt, um diesen optischen Fluss berechnen zu können, ähm, muss man zwei Annahmen treffen oder das ist eine Möglichkeit. Man kann annehmen, dass äh, Pixel sich in ihrer Helligkeit nicht ändern, wenn sie von einem zum nächsten Bild äh, gehen. Und man kann annehmen, dass der äh, optische Fluss im Wesentlichen glatt ist, also dass er sich nicht überall plötzlich stark ändert. Äh, diese Annahmen führen zu einem Optimierungsproblem, das man dann lösen kann. Man hat einmal links den Datenterm, der gibt an, wie stark die Annahme verletzt ist, dass sich die Helligkeit nicht ändert. Und rechts hat man den Glattheitsterm, der gibt an, wie stark die Annahme verletzt ist, dass sich der Fluss nicht ändert. Diese beiden Terme addiert man zusammen und summiert sie über das ganze Bild auf. Wobei man, das, diese Summe ist hier als Integral geschrieben. Das ist mathematischer Unsinn. Das kann man so schreiben, es ist im Wesentlichen eine Summe. Ähm, ja, diesen, dieses Integral oder diese Summe versucht man dann zu minimieren. Wenn man ein Minimum dazu gefunden hat, sagt man, dass es die Lösung ist. So, äh, jetzt hier haben wir den Unterschied, also die, die Verletzung der äh, konstanten Helligkeitsannahme einfach quadriert und hier die äh, die Verletzung der Glattheit ebenfalls quadriert jetzt können wir sie nicht nur quadrieren, wir können auch einfach anstatt der Quadratfunktion irgendeine Funktion draufwerfen, hier Psi b äh, einmal für den Datenterm und Psi c für den Glattheitsterm und dann bekommen wir andere Ergebnisse. Und äh, warum wir das machen, sieht man hier. Hier haben wir die äh, Verteilung äh, der, des wahren des optischen Flusses von einer der Testsequenzen. Ähm, beziehungsweise das ist die Verteilung der Flussänderungen. Und man sieht hier, äh, es gibt in, in großen Teilen des Bildes, das ist, ähm, ist der Fluss nahezu konstant, das ist, wenn man irgendwelche Flächen hat, die sich halt bewegen, dann ändert sich innerhalb der Fläche, ändert sich der Fluss überhaupt nicht. Es sei denn, sie dreht sich, aber das ist nicht so wichtig. Das ist auch nicht so stark, der Effekt. Eigentlich Flussänderungen hat man tatsächlich nur an äh, Objektkanten. Wir haben hier also das Blaue, das ist die, das ist die, die wahre Flussänderung in dem Bild, wo man den, den wahren Fluss kennt. Dann haben wir einmal äh, das grün gepunktete, 7 -Z, 7 -Z, das sieht man das sieht man besser als bei mir. Einmal das grün gepunktete, das ist die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer Normalverteilung. Und das ist, was der, das ist eine implizite Annahme, die man trifft, wenn man diese einfache Quadratfunktion benutzt. Also wenn man diese Quadratfunktion benutzt, hat man implizit angenommen, dass Flussänderungen normal verteilt sind. Also jetzt, man sieht an dem Bild ziemlich gut, dass sie eben nicht normal verteilt sind, weil die grüne Kurve hier geht ziemlich schnell gegen Null, aber die tatsächlichen Flussänderungen... Die gehen weit weniger schnell gegen Null. Deshalb benutzt man eine Mischverteilung, das ist das Rote, um eben eine bessere Nährung für die Änderungen des Flusses zu bekommen. Hier haben wir die Dichte einer Normalverteilung und im Gegensatz dazu eine Mischverteilung, die aus mehreren Normalverteilungen besteht. Das nennt man dann Gaussian mix schein in der Literatur, das ist alles Englisch und es ist schwer, das alles ins Deutsche zu übersetzen. Die Mischverteilung, also der man sieht hier die, schön die Mischverteilung, oh, ich muss die Mischverteilung auszeigen. Man sieht hier quasi zwei Parabeln übereinander, einmal eine große Parabel, die hier die die diese starken Ausreißer erklärt und einmal eine kleine Parabel, die die starke Konzentration der Flussänderung um die Null erklärt oder modelliert in dem Fall. So, jetzt, um, diese, um die, die Parameter für diese Mischverteilung zu finden, müssen wir ein Optimierungsproblem lösen. Und zwar müssen wir diese, diese WI und SigmaI bestimmen, die hier die Gewichte und Standardabweichungen der Normalverteilung angeben. Dazu benutzen wir den Standardansatz zur Bestimmung von Parametern zu statistischen Modellen, das ist der Maximum-Likelihood-Schätzer. Und... Da wir den maximieren müssten, aber die Software immer nur Minimierungsprobleme lösen kann, äh, minimieren wir stattdessen Minus den Logarithmus der Likelihood-Funktion. Und das machen wir mit einem extrem primitiven Algorithmus. Wir ermitteln irgendeinen Startwert für die Standardabweichungen Sigma 1 bis Sigma k und die Gewichte W1 bis Wk und berechnen äh, die Energie, indem wir das einfach in die Energiefunktion einsetzen. Und dann machen wir in einer Schleife, solange bis ein Abbruchkriterium erfüllt ist, folgendes. Wir variieren die besten Parameter, die wir kennen, indem wir ein wenig statistisches Rauschen darauf addieren. Dann berechnen wir die Energie für die neuen Parameter. Und falls die neue Energie kleiner ist, das heißt, das neue, die neuen Parameter erklären die Daten besser, dann akzeptieren wir die neuen Parameter. Und wenn nicht, verwerfen wir sie einfach und fangen wieder von vorne an. Ähm, wenn wir zwölfmal in Folge keine Verbesserung erzielt haben, dann bedeutet das, dass wir, oder dann können wir vermuten, dass es bedeutet, dass wir in der Nähe eines lokalen Minimums sind. Und dann äh, machen wir das Rauschen kleiner, indem, äh, dass wir auf die äh, Parameter drauf addieren. Also, wenn wir nämlich ein großes Rauschen immer auf die Parameter addieren, dann kann es passieren, dass wir immer um das lokale Minimum hin und her springen und wir nie das äh, Minimum finden und das ist relativ wahrscheinlich. Jedenfalls, wir, minimieren, wir äh, reduzieren dann das Rauschen und wenn wir das Rauschen äh, äh, siebenmal reduziert haben, dann einfach auf das Abbruchkriterium. Jetzt wir müssen irgendwie diese Startparameter wählen und wir müssen gucken, dass das auch immer gegen den richtigen Wert konvergiert oder zumindest mit einer hinreichend großen Wahrscheinlichkeit gegen den richtigen Wert konvergiert. Und es stellt sich heraus, dass das für klassische Schätzungen der, äh, der Parameter nicht der Fall ist. Das heißt, wenn wir mit, einem, wenn wir mit schlechten Parameter anfangen, bekommen wir schlechte Ergebnisse. Hier sind einmal die Standardabweichungen, die Sigmas aufgetragen, und einmal die Gewichte. Und immer äh, sechs Punkte hier, also immer die Punkte auf einer Linie, gehören zu einem Ergebnis, was dieser Algorithmus geliefert hat. Und wenn man sich die hier die Standardabweichungen anguckt, dann sieht man, dass die Ergebnisse, die man bekommt, für, den, für, den, für die erste Standardabweichung, hier blau, die sind verteilt über mehrere Größenordnungen. Genauso für, den zweit, für die zweite Standardabweichung, das heißt, das funktioniert sehr selten. Auch die, die, quasi das optimale Ergebnis ist hier ganz links, das ist das mit der kleinsten Energie. Und die Wahrscheinlichkeit, in einer Umgebung dieses, um dieses äh, optimalen Ergebnisses zu landen, ist relativ klein. Ich habe dann äh, ein, äh, zwei Verfahren hergeleitet und entwickelt, die bessere äh, Startparameter liefern, anhand von Eigenschaften der äh, Verteilung, an die man fitten will. Und dann klappt das schon viel besser. Hier sieht man, der zweite, die zweite Standardabweichung, ist, die liegen alle auf einer Geraden. Das heißt, das konvergiert fast immer gegen denselben Wert. Ähnlich, ähnlich für den ersten und den dritten. Und nicht nur konvergieren sie immer gegen ähnliche Werte, auch konvergieren sie mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit gegen Werte ganz links. Hier sieht man so ein Cluster aus Punkten. Das heißt, das Verfahren funktioniert einfach mit höherer Wahrscheinlichkeit zu einem akzeptablen Ergebnis. Im Gegensatz zu dem, wo wir hier einmal ein Cluster hier haben, was schon in die Faktor 3 weg ist von dem besten Ergebnis hier links. Und dann noch ein Cluster hier mit Werten, die einfach über ein riesen Intervall ausgebreitet sind. So, äh, bisher haben wir die Ableitung in x und in y Richtung des äh, Flusses betrachtet und es gibt Alternativen dazu. Man kann äh, sich das Bild angucken und im Bild Kanten erkennen und äh, man weiß, dass sich der Fluss orthogonal zu einer Kante eher ändert als äh, entlang einer Kante. Und das, ist, äh, das kommt daher, dass Kanten im Bild normalerweise zu Kanten von Objekten gehören und verschiedene Objekte sich natürlich unterschiedlich bewegen können. Das heißt, wenn man Objekte im Bild hat, dann ist es, dann ist es gut möglich, dass äh, orthogonal zur Kante des Objekts sich der Fluss stark ändert. Äh, das nutzt man aus, indem man äh, die Funktionen alle austauscht. also man, äh, man benutzt nicht mehr die Ableitung in x-Richtung, sondern die Ab Ableitung orthogonal zur Bildstruktur und äh, allein zur Bildstruktur und dann bekommt man einfach ein neues, äh, einen, ein neues Integral wo man anstatt äh, der Psi C Funktion äh, einmal die, eine Psi O Funktion hat für orthogonale und eine Psi A Funktion für Psi für Allein-Ableitungen und eingesetzt in diese Funktion wird nicht mehr die Ableitung in x- und y-Richtung, sondern die Ableitung orthogonal und allein zur Bildstruktur. Das heißt, wir können unterschiedliche Maße dafür verwenden, wie glatt, dass der Fluss orthogonal und allein zur Bildstruktur sein soll. So gelabert. Genau, hier nochmal zur Erinnerung das Bild vom Anfang, weil jetzt kommen, genau, jetzt, jetzt kommen äh, die verschiedenen Ableitungen. Links oben äh, links oben sieht man die Helligkeitsänderungen in X-Richtung. Äh, X ist äh, die Richtung. Und äh, rechts oben die Helligkeitsänderungen in Y-Richtung links unten sind die Helligkeitsänderungen aligned zum bild und rechts unten die Helligkeitsänderungen orthogonal zum bild und man sieht dass sich äh, x und y nicht viel geben äh, sieht man wieder auf diesem blöden Monitor nicht äh, teilweise kriegen sie manche, manche kanten nicht mit hier die Ableitung in Y-Richtung kriegt diese Struktur des Teppichs hier nicht mit. Die ist in, in X-Richtung ist die ganz gut erkennbar. das Gegenteil. Hier der, bei dem Spielzeug ist auch keine Änderung in X-Richtung, dafür ist ein bisschen Änderung in Y-Richtung an der Kante hier. Das ist diese Kante. Ach ja, also Es wird immer auf Schwarz-Weiß-Bildern gearbeitet. Es gibt nur wenige Verfahren, die überhaupt mit Farbbildern arbeiten können. Jedenfalls, wir sehen das in Alleinrichtung. Also, äh, entlang der Bildstruktur ändert sich an der Helligkeit nicht viel. Aber orthogonal zur Bildstruktur ändert sich was an der Helligkeit. Und jetzt gucken wir uns die Flussänderungen äh, an, weil das, das eigentlich das spannend ist. Hier sehen wir, in x richtung ändert sich der Fluss eigentlich an, an fast allen Bildkanten. Und in y richtung ändert sich an fast allen Bildkanten. Und man sieht schön, dadurch, dass die Farben in, hier unten links, die sind weniger satt als unten rechts, unten links sieht man die Flussänderungen allein zur Bildstruktur und unten rechts äh, orthogonal zur Bildstruktur. Und jetzt, was wir dann ausnutzen, ist, dass sie halt orthogonal viel stärker sind. Das heißt, ähm, wir erwarten weniger Glattheit orthogonal zur Bildstruktur und äh, was wir dann bekommen, ist ein Flussergebnis, was orthogonal zur Bildstruktur weniger glatt ist, was wir genau brauchen. So. Okay, das ist irgendwie schief gegangen. Egal. Ähm. Das ist ein weiteres Beispiel, diesmal mit realen Flussergebnissen. Das ist auch aus einer wissenschaftlichen Testsequenz. Wir haben hier links oben das, das Bild. Das ist eine synthetisierte Sequenz und sie ist sehr alt. Fast alle Methoden zur Berechnung optischen Flusses liefern auf dieser Sequenz nahezu perfekte Ergebnisse weil sie einfach sehr einfach ist, von ihrer Struktur her. Das äh, Beispiel vorher mit dem Rabba ist viel schwieriger, da äh, hat man viel äh, mehr Probleme. Rechts oben ist der wahre Fluss. Äh, ich habe das zweite Bild nicht da, aber ist, der wahre Fluss zeigt, dass die Kamera sich in die Szene rein bewegt. Ja, deshalb bewegen sich äh, hier, hier links, bewegt sich, das bewegt sich eigentlich alles nach außen was man erwarten würde, wenn man die Kamera in das Bild hineinfährt. Links unten ist das Ergebnis des, äh, der Methode, die ich implementiert habe. Und man sieht, dass hier im, im Bereich des, des Himmels der Fluss völlig falsch ist. Also der wahre Fluss im Bereich des Himmels ist einfach null. Es gibt keinen Fluss im Bereich des Himmels, oder fast keinen. Und die Methode schätzt hier einen, einen Fluss nach links. Das kommt äh, daher, dass wir Glattheit des optischen Flusses annehmen. Und äh, da im Himmel keine Bildstruktur ist, die, die, äh, die quasi erzwingen würde, dass der Fluss dort Null ist, setzt sich der Fluss von der Kante hier, sieht man schön, die, die Kante des Himmels. Dieser Fluss setzt sich einfach in den Himmel fort, weil das besser die Glattheitsbedingungen erfüllt und keine Helligkeitsbedingungen verletzt wird, weil hier oben einfach keine Helligkeitsunterschiede sind. Hier rechts unten habe ich die differenz des äh, wahren Flusses und des äh, berechneten Flusses und an der Differenz sieht man schön, wo oder in welchen Bereichen äh, das Verfahren Probleme hat. Äh, einmal der Bereich oben, hier haben wir Flussdifferenz äh, nach links, das heißt, der, die, die Methode schätzt Fluss, der zu weit nach links äh, zeigt. Ansonsten ist das Bild relativ weiß, das ist gut, weil ein, ein weißes Differenz, ein komplett weißes Differenzbild würde bedeuten, dass äh, das Verfahren perfekt ist. Äh, aber links unten haben wir so ein paar äh, Turbulenzen oder so. Das kommt daher, dass, die, äh, dass hier Teile des Bildes einfach verschwinden und dann kann man da den Fluss nicht gut schätzen. Weil wenn das, der Pixel dann weg ist, dann verletzt er auch die Annahme, dass sich die Helligkeit nicht ändert. Das ist die Yosemite-Frequenz. Hier haben wir eine, Frequenz, eine Sequenz aus einem Animationsfilm namens Sintel von der Blender Foundation. Und man sieht hier einen Auszug. Und zwar die Protagonistin namens Sintel nimmt hier einen Speer auf. Und an dem wahren Fluss hier rechts sieht man, dass sich der Schnee quasi gar nicht bewegt. Deshalb ist er weiß. Der Speer bewegt sich nach rechts oben. Und die Hand bewegt sich ebenfalls nach rechts, aber stärker als der Speer, also hier sattere Farben und dreht sich ein bisschen. Links unten ist dann das Ergebnis des Verfahrens. Also, es ist ziemlicher Matsch, was daher kommt, dass. Den, dass das hier die Glattheitsbedingung äh, zu stark ist. Äh, um einen möglichst glatten Fluss erzeug, zu erzeugen, hat diese Methode dann den Fluss vom Speer und von der Hand einfach fortgesetzt in den Schnee. Und äh, im Schnee ist halt, sind es ähnlich wie im Himmel äh, bei der Yosemite-Frequenz fast keine Helligkeitsunterschiede. Sodass hier, ähm, ja, sodass der Fluss sich halt da fortsetzt in den, in den Schnee. Rechts unten sieht man wieder die, das Differenzbild. Man sieht, der Fluss des Speers wird relativ gut geschätzt. Das ist, äh, Bild sehr hell oder weiß. Das liegt mindestens teilweise daran, dass in dem äh, Speer diese starken Helligkeitsunterschiede sind durch diese äh, Ornamente. Bei der Hand sieht es schon schlechter aus. Die Hand ist relativ gleichmäßig oder einheitlich. Und der Schnee hat halt so wenig äh, Helligkeitsstruktur, dass sich der Fluss einfach in den Schnee fortsetzt. Ja, hier haben wir das äh, Ergebnis für die Rapperrail-Sequenz. Das ist damit ist genau dasselbe wie vorher. Wir haben äh, ziemlich einen ziemlichen Matsch beziehungsweise ja. was halbwegs funktioniert ist die, der Vorhang, der Vorhang ist relativ gut, was auch ganz gut funktioniert ist der Hintergrund bis auf das, was sich hinter diesem Gitter befindet. Das wird schlecht geschätzt, weil vermutlich weil es einfach auch wenig Helligkeitsstruktur hat und das Gitter außen rum dann äh, die, sein Fluss, den Zwischenteil in dem Gitter, aufzwingt. Was auch nicht funktioniert ist, dass sich das Rad dreht. Man sieht hier, hier ist einfach nur Fluss nach links. Das heißt, in, äh, was die Methode hier schätzt, ist äh, keine Drehung des Rads, nur eine Bewegung nach links. Ähm, was man schön daran erkennen kann, dass sich im Differenzbild quasi das Rad nach rechts dreht. Das heißt, es dreht sich zu wenig nach links. Ja. Das war die letzte Folie. Wir haben gesehen, wie Fluss, also wie optischer Fluss definiert ist oder wie, was es eigentlich ist. Das ist die Änderung, das, das sind die Bewegung eines Pixels von einem Bild zum nächsten. Wir haben Methoden gesehen, um die Eigenschaften des optischen Flusses zu lernen und Ergebnisse der Implementierung, die ja, eher zu wünschen übrig lassen. Habt ihr Fragen? Hübschen. Ich habe schon ja. ein paar Ich habe schon eine Frage um, eigentlich ganz am Anfang. Ja. Du willst den optischen Fluss bestimmen, das heißt, du möchtest eigentlich ein Verfahren haben, wo du jetzt eine Sequenz von den Bildern reinsteckst und was dir dann den Fluss den für das nächste Bild ausspricht. Ja, ich habe hab zwei Bilder. Also es gibt Verfahren, die mit mehreren Bildern arbeiten, aber diese, die Verfahren hier arbeiten nur mit zwei Bildern. Ich habe zwei Bilder und will den Fluss vom ersten zum zweiten Bild wissen. Das heißt, wenn ich zehn Bilder hätte, hätte ich äh, neun Flussbilder. Immer den, äh, den Fluss vom ersten zum zweiten, vom zweiten zum dritten und so weiter und zum neunten bis zum zehnten. Oder ich habe die Frage hm. falsch verstanden, vermutlich. Ja, gut, wenn ich jetzt aber die beiden Bilder habe, kann ich ja halt den Fluss einfach ausrechnen, oder? Nein. Das Problem ist, man könnte jetzt, es gibt verschiedene Sachen, was man sich überlegen kann. Man kann zum Beispiel einfach gucken, zu jedem Pixel ja, finde ich irgendeinen Pixel, der dieselbe Helligkeit hat in einer Umgebung. Das könnte man machen. Das ist aber, das Problem dabei ist, dass man bei realen Bildern, also nicht bei, äh, bei nicht gerenderten Sequenzen, selbst bei gerenderten Sequenzen hat man das, man hat Rauschen und dann ändert sich irgendwie die Helligkeit um eins und dann findet man es nicht und dann äh, ja, das ist das Ergebnis relativ nutzlos. Das nächste Problem ist, äh, wenn man äh, große homogene Flächen hat, wenn ich zum Beispiel einen Bilderrahmen habe und ich habe kein Bild drin, sondern einfach was Weißes und ich trage den Bilderrahmen durch die Gegend, dann kann ich zu den Pixeln im Inneren, das ist bei der weißen Fläche, kann ich überhaupt keinen Fluss schätzen, weil da ist überhaupt keine Helligkeitsänderung. Dafür braucht man die Glattheit, weil die sorgt dafür, dass in Bereichen, in denen keine Helligkeitsstruktur ist, die, der Fluss, von benachbarten äh, äh, Kanten genommen wird. Das war der Grund, warum, äh, warum wir hier im Himmel überhaupt Fluss haben. Im Himmel ist keine Helligkeitsänderung, aber quasi die nächste Kante ist, äh, ist, ist hier, an, an der Himmelskante. Und dann wird der Fluss von da einfach fortgesetzt, in dem Bereich, in dem ich keine Helligkeitsstruktur habe. Ja, ja. Es gibt Verfahren, die nicht mit, äh, mit, einem Zock, mit, mit diesen Platzheitstermen arbeiten, die finden dann Fluss immer, immer im Bildkampf. Also wenn ich da einen Bilderrahmen habe und ich die Gegend trage, dann findet der Fluss nur am Raum. Also im Inneren ist der Fluss dann immer Null. Oder, wie wolltest du den Fluss einfach ausrechnen? Was, was wolltest du genau machen? Ja, also es ging einfach nur darum, das Problem zu verstehen und die Aufgabenstellung. Okay. Also, es geht im Endeffekt darum, ein Modell zu entwickeln, wie ich dann aus diesen beiden Bildern schließlich äh, dieses Flussvektorfeld äh, dann anbieten kann. Genau. Und, ähm, also das Modell besteht dann eigentlich darin, dass du praktisch so eine aus mehreren Gaussglocken modellierte Umgebung für jedes Pixel nimmst und da schaust, wie sich der Schwerpunkt quasi verändert hat. Was dann also im Endeffekt zu diesem fehler oder? Nee, also die, die Gaussglocken Gauss benutzt man nur um sie als um die Parameter davon in diese äh, Psi-Funktion einzusetzen also die, äh, äh, die diese man äh, man guckt sich die wahren, die wahre Verteilung des Flusses an und äh, ermittelt eine Mischverteilung, die dem möglichst nahe kommt. Und diese Mischverteilung oder die Dichte Funktion dieser Mischverteilung benutzt man dann als äh, Regularisierer, als Glattheitsterm. Äh, als also, ähm, was heißt denn jetzt äh, die, die Verteilung des Flusses? Also, weil eigentlich willst du den, den Fluss ja ausrechnen, das heißt, noch hast du noch kennst du ihn ja nicht. Mhm. Weil ich habe hab quasi Trainingsdaten. Das heißt, also zu dieser, zu, zu allen Sequenzen, die ich gezeigt habe, kenne ich den Fluss. Den wahren Fluss. Und ich benutze sie als Test. Und was ich mir angucke und was ich am Ende nur benutze von diesem wahren Fluss, ist, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es sich wie stark ändert. Also hier zum Beispiel, dass sich der Fluss von einem Pixel zum nächsten um 0,4 ändert, das ist schon relativ unwahrscheinlich. Aber es kommt halt vor. Dagegen, dass er sich um, um 0,05 ändert, das, ist, das hat hier eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit. Und diese Eigenschaft äh, setzt man in die äh, Regularisierer ein. Also was ist denn das ähm, Modell, was jetzt das, äh, als Input die beiden Bilder nimmt und dann als Output den Fluss äh, eigentlich muss ich, Also ich, ich suche jetzt danach, du hast eine Box, die eben die beiden Bilder bekommt und daraus den Fluss ausrechnet und die hat dann eine ganze Reihe Parameter mhm. und an denen, das sind deine Stellschrauben, an denen du drehen kannst und dann nimmst du halt die, äh, den Warenfluss. Äh, sozusagen als, als Hilfe, um diese Parameter richtig einstellen zu können. Genau. Und das Modell sieht so aus, man nimmt äh, diese Formel und, das und wendet sie auf das Bild an und das Ergebnis sagt einem quasi wie, wie, wie schlecht der, oder wie gut der Fluss ist. Je kleiner, je kleiner das Ergebnis von dieser Formel ist, umso besser ist der Fluss. Und man, benutzt, also man benutzt es am Ende auch nur noch indirekt. Ja, ihr erkennt es aus der Schule, wenn man ein Minimum von einer Funktion finden will, dann rechnet man die erste Ableitung aus und guckt, wo die Null ist. Das ist dann ein lokales Minimum oder Maximum oder ein Sattelpunkt. Und... In diesem Fall, also in dem, äh, in dem Modell von Horn und Schunk, ist, sieht es so aus, dass, wenn ich, eine, äh, wenn ich davon eine Nullstelle der ersten Ableitung finde, dann ist, das, dann ist garantiert, dass äh, das ein Minimum ist. Bei dem anderen Verfahren ist es nicht garantiert. Ähm, und ja, also man. man also, was man ausrechnet, ist die erste Ableitung von diesem Term, und zwar die Ableitung nach dem Flussvektorfeld. Man kann ja, man hat, man hat, immer zu jedem Punkt im Bild hat man den Fluss in x- und y-Richtung, und man rechnet, man kann dann, dann zu jedem Punkt im Bild die Ableitung in x-Richtung dieses Terms ausrechnet und die Ableitung in y-Richtung von diesem Term und dann sucht man einen Fluss, sodass alle diese Ableitungen null sind. Das heißt, man muss an, man hat äh, äh, doppelt so viele Variablen, wie man Pixel im Bild hat. Und dazu ein Gleichungssystem und findet dazu eine Nullstelle. Genau, und die Position dieser Nullstelle ist das Vektorfeld, was man als Ergebnis äh, nimmt. Also, ich. Ähm Sehe das jetzt so quasi als die ähm, ja, Fehlerfunktion oder die genau. Bewertungsfunktion, ja. Bewertungsfunktion oder so, und äh, die gibt mir eben einfach einen Wert aus, wie gut mein Modell ist. Ja, aber man rechnet es gar nicht aus, also man wendet die Bewertungsfunktion überhaupt nicht an auf den Fluss, äh, man rechnet nur die, äh, mit Hilfe der Ableitung den Fluss aus. Also man, was, alles, was man tut, ist äh, die Nullstelle der Ableitung auszurechnen. Also wo steckt denn da jetzt das Modell drin eigentlich? Welches Modell? Also ähm, im Endeffekt die Berechnungsvorschrift, die man dann aus diesen beiden Bildern äh, den Fluss haben. Ja, Achso, das ist so halb indirekt. Also, hier steht eine Fehlerfunktion. Man äh, gibt äh, zwei Bilder vor und einen Fluss mhm. und sie sagt einem die Qualität des Flusses. Mhm. Ja, okay. Dann probierst du so lange Flüsse durch, du hast du ein vernünftiges Ergebnis hast? Nein. Mehr oder weniger? Nein, gar nicht. <lacht> Weil äh, das ist viel zu aufwendig. Äh, wir haben. Äh, eine, wir haben ein Flussvektorfeld, das heißt wir haben eine Komponente in x und eine in y Richtung. Das also heißt wir haben zwei Variablen pro Pixel im Bild und wir haben 1000 mal 400 Pixel oder so für den sintel datensatz Das heißt wir haben 800.000 800 Freiheitsgrade und wenn wir da irgendwas durchprobieren würden, dann trifft uns der Flug der Dimensionalität in seiner ganzen Härte. Nein. Was man macht, ist, man rechnet zu jedem Pixel die Ableitung dieses Fehlerterms. Man kennt den, das ist ja nicht nur ein Fehlerterm für ein Flussvektorfeld, das ist ja auch ein Fehlerterm für einzelne Pixel. Man rechnet also zu jedem Pixel die Ableitung des Fehlerterms in x- und in y-Richtung aus. Und dann findet man. Die Nullstelle dieser Ableitung. Und das macht, also das ja, ist äh, hart, lineare Angebot. Also es ja, läuft Grunde darauf nach. Ich dann, also, wenn ich dann weiß, also. äh, bei dx und dy mit den und den Werten habe ich meine Nullstelle, dann ist dieses dx dy der Flussvektor für das Pixel. Ja. Und es hängen halt alle Pixel zusammen, das heißt man muss das en block lösen. Wenn man das. Man kann das. Man kann das lokal lösen, also man kann hingehen und sagen, ich erwarte, dass der Fluss glatt ist in einer kleinen Umgebung jedes Pixels, also so in so einem 3x3 oder 5x5 Block. Das nennt man dann lokale Methoden und das ist, was ich angesprochen habe, was in homogenen Flächen keinen Fluss findet. Das findet immer nur Fluss an Kanten. Und ein Effekt jetzt von diesem globalen Ansatz wäre das, was du dann beschrieben hast, äh, dass sich der Fluss fortsetzt in den okay. Bereichen, wo dann kein Fluss mehr nur leider. Was sind das? Ja. kannst du mal ein Beispiel geben, wofür man den, den Fluss erkennen muss, eine praktische Anwendung, und ähm, warum es hilfreich ist, wenn man dieses Verfahren optimieren kann? Ja, man benutzt den Fluss, ähm, also, man benutzt den... ...zum Beispiel in der Videokomprimierung, wenn man in der Videokomprimierung hat man den den Fall, dass sich von Bild zu Bild eigentlich nicht viel ändert, sondern nur irgendwelche Objekte irgendwo hinlaufen. Und da kann man das ausnutzen und viele moderne Komprimierungsverfahren für Video machen das, indem sie dann Blöcke definieren und einfach nur noch abspeichern, dass sich jetzt dieser Block so und so weit nach in irgendeine Richtung bewegt hat. Dadurch Vermeidet man das wiederholte Speichern des Hintergrundes, der sich einfach nicht ändert, wenn man, wenn man eine statische Szene hat, oder äh, man kann wahrscheinlich große Teile des Hintergrundes weiter benutzen, wenn, das, wenn die Kamera sich einfach nur dreht, und, äh, weil man dann quasi den größten Teil des Bildes schon kennt aus dem Bild vorher. wenn die Video-Wiedergabe stoppt, kann man das teilweise auch sehen. Oder wenn, das, wenn irgendwie die Datei nicht kaputt ist, ja nicht das, dass, ich dann, dass man dann sieht, was sich wohin bewegt, aber es ist alles nur noch ein wildes Farbrauschen. Das ist ein, ein Effekt davon, dass wenn irgendwie das Anfangsbild verloren gegangen ist und nur noch die Änderungen bekannt sind, oder wenn das Anfangsbild korrupt ist und nur noch die Änderungen bekannt sind, dann bekommt man halt nur diese Änderungen angezeigt, woran man Fast immer, immer noch schön sehen kann, was eigentlich passiert, aber es ist halt ja, optisch wenig ansprechend. Ja. Dafür braucht man aber gar kein so tolles Flussschätzungsverfahren. Wofür man ein tolles Fluss Flussschätzungsverfahren braucht, ist zum 3D-Sehen. Wenn man nämlich zwei Kameras hat und aus, den, aus einer Stereokamera und aus den beiden Bildern erkennen will, wo welche Tiefe vorhanden ist, also welches Objekt wie weit weg ist, dann muss, man Bilder, äh, dann muss man Pixel zuordnen von dem einen zum anderen Bild und dazu benutzt man ebenfalls optischen Fluss. Wäre ja, es auf lange Sicht nicht effizienter, eine ähm, künstliche Intelligenz zu entwickeln, die die Objekte alle erkennt wie sie sich bewegen? Das, es gibt Methoden, die, die solche Zusammenhänge ausnutzen, also die hier anfangen indem sie den Fluss grob schätzen und dann man kann zum Beispiel wenn man den, den Fluss geschätzt hat, kann man ja erkennen, wo Objekte sind. Das sieht man ja auch schon. Also wenn ich euch das Bild links unten zeigen würde, dann könntet ihr mir ja super sagen, dass ich da ein Rad nach, nach links dreht. Und wenn ich ähm, an einen Computer, also man könnte das an dem äh, an dem Bild links oben nicht so einfach. Ja, man könnte sagen, da ist ein Rad. Man könnte aber zum Beispiel nicht sagen, ob dieser Teppich, der da liegt, dieser blau, hellblau gestreifte Teppich, ob das jetzt ein Teppich ist oder viele Streifen von blauem Zeug nebeneinander. Dass das quasi zusammenhängend ist, das erzählt einem die Flussschätzung unten. Also Anhand der Flussschätzung kann man Objekte auseinanderhalten. Man kann dann auch messen, wie schnell sich diese Objekte bewegen und die Ausrichtung von Flächen bestimmen. Und ja, eben Objektkanten erkennen. Also man kann Fluss benutzen, um ein Bild in seine Objekte zu separieren. Dieser Ansatz mit den Kanten. Um ist das dann so, dass ich praktisch meine Flussschätzung auf die Kanten beschränke und sage also eigentlich bewegen sich immer nur die Kanten, also versuche ich eben nur ein Flussmodell für die Kanten zu entwickeln und alles was nicht Kante ist, nehme ich den Fluss dann sowieso als an. Also ich bin mir nicht sicher, was die Frage ist, aber quasi der, der alte Ansatz, ähm, vor dem Paper, was ich implementiert habe, war, dass man äh, äh, genau der alte Ansatz war, dass man äh, hier Flussänderungen in x richtung bestraft, und zwar je ähm, stärker also Stärke bestraft, wenn sie halt größer sind und äh, in y-Richtung und was jetzt quasi neu ist, ist, dass man äh, Informationen über das Bild benutzt ja, tatsächlich Informationen aus dem Bild benutzt in dem glattheiz -Therm. Das ist neu. Man ähm, benutzt erst eine Art Kantenerkennungsalgorithmus oligarithmus also man den Strukturtensor. Der Strukturtensor erzählt einem, in welcher Richtung sich die Helligkeit des Bildes am stärksten ändert. An, zu, zu jedem Pixel einzeln. Also man bekommt einen Winkel aus dem Strukturtensor, der erzählt einem, in welche Richtung sich äh, die Helligkeit am stärksten ändert. Und äh, das ist dann immer orthogonal, also das nennt man dann orthogonal zur Kante. Und man weiß, dass sich ein Fluss stark ändert orthogonal zur Kante, also bestraft man Flussänderungen orthogonal zur Kante weniger, als äh, entlang der Kante. Das war das mit den Kanten, wenn ich die Frage richtig verstanden habe. das hieße dann, also wenn ich jetzt in der Fläche bin, dann gibt mir dieser Tensor im Grunde genommen gar keinen Plus, weil er da ja keine Kante erkennt und dann kann da eben auch keine, Bevor oder kann keine Bevorzugung stattfinden, orthogonal zur Kante, weil eben da keine Kante gefunden wurde. Also der Tensor liefert einen diesen Winkel einfach immer? Ich weiß nicht, was er, was er liefert, ich habe es nicht ausprobiert. Mhm. Ich könnte mal gucken, was er liefert, wenn da einfach wirklich gar keine Struktur ist. Weil In den Bildern haben wir immer Rauschen, das heißt, es ist immer Struktur, äh, außer bei der Yosemite. Mhm. Mhm. Also man hat aber diesen Winkel einfach zu jedem Pixel im Bild. Die unterschiedliche Bewertung von Flussänderungen in, in orthogonal und entlang der Kante ist halt, ist halt sinnlos innerhalb einer Fläche, aber wird trotzdem gemacht. Dass sich dann die, der Fluss aber sowieso nicht ändert, ist es auch egal. Also dann. Man hat, da hat man zwar verschiedene Funktionen für die Flussänder oder verschiedene Fehlerterme für, äh, für, für orthogonal und den entlang der Kante, aber es bedeutet nichts. Oder es hat auch keinen Einfluss auf das Ergebnis. Mhm. Pardon, ist denn das, Wenn man diese Verteilung Fluss, des Flusses äh, gehabt. Und äh, hast eben versucht, äh, das Modell eben entsprechend dieser Verteilung äh, zu gestalten. Mhm. Wenn man das jetzt aufschlittet in einem Bereich für die Kanten, von eben die Flussverteilung über die Kanten äh, sich anschaut, wahrscheinlich für des Flusses, und das andere eben für die Flächen, das da bei wahrscheinlich äh, mehr oder weniger Null sein wird dann muss man erstmal was sind die Kanten und die Flächen kennen. Das ist schwierig. Weil, ähm, das sieht man... Moment, das, das Das Problem ist, Bildkanten hat man unter Umständen viel mehr als Flusskanten. Ähm, bei dem Beispiel hier haben wir Flusskanten nur entlang des Speers hier unten, entlang der Hand und entlang des Speers hier oben und hier entlang des Speers und hier zwischen Hand und Schnee. Aber Bildkanten haben wir wegen der Struktur hier auch ganz deutliche innerhalb des Speers, wo sich der Fluss überhaupt nicht ändert. Das heißt, wenn man dann wenn man das Bild dann aufteilt, in, also zunächst aufteilt in Flächen, um dann den Fluss in Flächen zu schätzen, dann kann es einem passieren, dass man halt Probleme kriegt hier in dem Speer, weil man da, also ich kann mir leicht vorstellen, dass man das, den Speer in Dutzende, Flächen unterteilen kann. Und dann hat man halt diese, diese Flächen einzeln und ähm, dann bekommt man halt unter Umständen keinen glatten Fluss für den Speer. Was halt schön ist. Äh, hier, also was hier, das Einzige, was hier funktioniert, ist, dass man einen schönen glatten Fluss innerhalb des Speers hat. Das könnte Aber sein, es gibt da einen Rhythmus, dann praktisch die Einzelteile oder die, ne, die, die Musterung oder was ja. auf dem Objekt drauf ist, ja. dann quasi überbetont und den so auseinanderfliegen lässt und es eigentlich ein Objekt. Ist. Ja. Mhm. Ähm, umso mehr, wenn man irgendwie starkes Rauschen hat, zum Beispiel wenn man irgendwie bei Nacht filmt mit einer Infrarotkamera oder so, das sind die Bilder immer relativ schlecht. Ähm, nachher weitere Beispiele, was man mit dem Fluss dann machen kann, ist, man kann die Geschwindigkeit von irgendwelchen Flüssigkeiten messen, die Partikel enthalten. Und das macht man teilweise in der Medizintechnik, wenn man Blut hat oder so und davon die Geschwindigkeit wissen will. Das ist das auch so als Geschwindigkeitsfall ja, bitte? im Straßenverkehr so als Radarfallenersatz. Ich glaube ich nicht, dass das benutzt wird. Das, äh dann nimmt man einfach zwei Kameras. Und ähm, das ist, ich kenne das wohl, dass man das Auto quasi zweimal filmt und sich dann die Zeitdifferenz einfach anguckt ja. anstelle von äh, optisch. Da braucht ja, man keinen Fluss vorher. Ja. Also die, wenn man, wenn man die Geschwindigkeit messen wollte, wäre es geschickt, wenn man von der Seite filmt, weil man dann am leichtesten erkennt, wenn das, quasi das Auto in die Szene reinfährt und durch die Szene durchfährt. Ähm, dafür muss man aber schon wieder messen, wie, tief, wie weit das Auto weg ist, weil wenn es näher dran ist, äh, dann führt es sehr schnell das ganze Bild. Ähm, man, muss halt, man muss halt exakt wissen, wie weit das Auto weg ist und dann muss man die Entfernung messen. Wenn man schon die Entfernung messen will, messen muss, kann man auch gleich von, von, von, quasi von vorne die Entfernung zweimal messen und die äh, Geschwindigkeit über die Differenz ausrechnen. Was man ja tut. Und noch 5% abziehen wegen Ungenauigkeit. Ja, genau. Ja. Ähm, das andere, was man machen kann, wenn man die, äh, wenn das Auto auf die Kamera zufährt, gibt es natürlich auch ein Einflussfeld, was äh, von ähm was ich von der optischen Achse nach außen ausbreite. Ähnlich wie in, dem, in der Yosemite-Sequenz. Genau, hier. Also hier bewegt sich die Kamera in die Szene rein. Und für ein Auto würde das dann ähnlich aussehen. Und dann könnte man... Also das, ist, das ist auch schwierig. Vor allem Autos sind so schön glänzend und äh, nachts leuchten sie auch noch. Und das macht große Probleme. Also das mit dem da ist einfach einfacher, billiger. Gehe mhm. okay, ich richtig in der Annahme, dass es das grundsätzlich schlechter geht, wenn man ein unscharfes Bild hat? Zum Beispiel ein verwackeltes Foto oder ein Video? Also verwackeltes... Also bei einem Video, wenn du ein verwackeltes Video hast, dann hast du ja ganz große Sprünge zwischen zwei Frames. Das ist sehr schwierig. Ähm, nur weil es unscharf ist, ist das nicht so ein großes Problem. Man bekommt dann halt auch unscharfen Fluss, aber äh, was würden wir mal erwarten von einem unscharfen Foto aus. Also Unschärfe allein ist nicht so ein großes Problem. Man benutzt teilweise Unschärfe, äh, künstliche Unschärfe, um, äh, um große Sprünge zu finden. Also wenn man ein Bild hat, wo sich ein Objekt, von oder zwei Bilder, wo sich ein Objekt von einem Bild zum nächsten sehr weit bewegt, sagen wir mal die halbe Objektlänge oder mehrere Pixel auf jeden Fall, dann hat man das Problem, dass man, äh, dass man da denn die, die, diese großen Sprünge einfach nicht findet mit den üblichen Verfahren. Und was man dann macht, ist, man macht beide Bilder erstmal unscharf, weil dann verwischt sich diese Kante und dann bekommt diese Helligkeitsstruktur, die man zum Finden des Flusses braucht. Und dann äh, kann man das Verfahren mehrmals anwenden. Also man kann dieses Verfahren alle auch iterativ benutzen indem man das Verfahren einmal anwendet und dann das äh, man kann den, den Fluss, den man ausgerechnet hat, anwenden auf das zweite Bild. Idealerweise würde es einem das erste Bild liefern, tut es in der Praxis nicht. Also rechnet man halt den Fluss aus zwischen dem ersten Bild und dem äh, erzeugten neuen zweiten Bild und addiert den Fluss dann, dann drauf auf den alten Fluss, den man gekriegt hat. Und so kann man, indem man das Bild, erst also die beiden Bilder unscharf macht, dann den Fluss mehrmals ausrechnet, dann wieder das scharfe Bild benutzt und dann wieder weiter Fluss ausrechnet, kann man so große Sprünge entlang von harten Kanten sicher empfinden. Wobei man in der Praxis aus Geschwindigkeitsgründen nicht wirklich das Bild unscharf macht, sondern es einfach skaliert, was dasselbe bedeutet. Sag ich, wenn ich die beiden Bilder vertausche, kriege ich dann auch genau den äh, negativen Fluss raus? Oder? Nein, man bekommt nicht den negativen Fluss, man bekommt äh, den, den inversen Fluss. Oder den Garten, ja. Ja. Aber der inverse Fluss ist nicht minus der Fluss. Mhm. Hm. Ich gehe mal an die Grafen, mal ein Beispiel. Zwei Wir haben ein Objekt da drin, das sich äh, ein Stück nach rechts bewegt. Was wir dann, äh, oh, äh, was wir dann äh, einmal als Fluss bekommen. Also was wir in diesem Fall als Fluss bekommen, ein Feld, was so aussieht. Hier haben wir 0 und in diesem Bereich haben wir Fluss nach rechts. Und was wir im zweiten Fall bekommen ist... Äh Im zweiten Fall bekommen wir vier Nullen und in diesem Bereich fließen nach links. Und äh, hier ist schon der, der Bereich, in dem überhaupt äh, von null verschiedener Fluss ist, ist deutlich unterschiedlich. Und es ist auch, äh, aus, also aus dem, aus dem einen Fluss, den anderen Fluss auszurechnen, ist auch nicht trivial. Weil das teilweise auch nicht eindeutig ist. Genau. Vor allem bei so Sachen, wenn hier dann, äh, wenn, wir, wenn Objekte verschwinden, zum Beispiel in diesem Bereich, in diesem Bereich, da gibt es überhaupt keinen sinnvollen Fluss zu, weil die Pixel sind einfach weg. Ja. Die werden hier verdecken. In die andere Richtung gibt es halt in diesem Bereich hier keinen sinnvollen Fluss. Weil auch die Pixel einfach weg sind danach. Das ist auch eine Verletzung dieser äh, konstanten Helligkeit, die man annimmt. Man nimmt an, dass die Helligkeit konstant ist und nicht, dass der, Frister, dass der Pixel danach weg ist. Äh, genauso hat man dann das Problem, dass äh, in, dem Bereich, in, in, in dem Bereich hat man danach plötzlich Pixel, die vorher nicht waren. Und die können einem auch schwer reinmachen. Und hier hat man das, das selten. So, Wenn nicht, ist das dann aber gut, freuen die her? Kann man noch was in Echtzeit machen oder auch Stunden auf dem PC oder in der Planung? Also es kommt darauf an. Ja. Die Verfahren, die ich in München, die das Verfahren, das ich benutzt habe, ja. muss ein, also es kommt ganz unterschiedlich zum Beispiel auf dem auf, Yosemite, auf der Yosemite-Sequenz, die auf dem Beamer gerade ist, das sind irgendwie 500 mal 300 Pixel oder sowas in der Größenordnung, das ist auch so ein relativ kleines Bild, da rechnet das Verfahren in der vierten Stunde für 9 plus 5 Iterationen, also für 14 Iterationen. Und dann das Ergebnis halt, das, das eigene Flussbild. Ich habe äh, 15 Iterationen gebraucht, um es auszurechnen. Das liegt daran, dass, um äh, den Fluss zu berechnen, also eine globale Methode ist, ein äh, li lineares Gleichungssystem gelöst wird, was doppelt so viele Unbekannte hat wie das Bildpixel. Und das sind halt schon echt viele. Das liegt aber auch daran, dass es implementiert ist in einem Rapid Prototyping System für optische Algorithmen, indem man man sehr viele Freiheiten hat, wie man optische Algorithmen zusammenbaut. Also von dem ganzen Algorithmus habe ich nur einen ganz ganz kleinen Teil quasi ausgetauscht. Das ist der Teil der die, die Ableitungen jetzt nicht mehr in X und Y benutzt, sondern äh, orthogonal und entlang der Kanten. Ähm, wenn man das, wenn man das äh, quasi optimiert implementiert, kann man es in wenigen Sekunden haben für diese ähm, globalen Methoden. Ähm, nicht-globale Methoden, also lokale Methoden kann man in Echtzeit benutzen. Das ist ähm, zum Beispiel, ach ja genau, Anwendung. Optische Mäusen. Jede optische Maus hat so, eine, äh, so einen optischen Flussschätzer, weil eine der, der optische Maus funktioniert ist so, die hat eine Kamera ähm, und eine LED. Hier ist der Untergrund. Und die, äh, die LED leuchtet auf dem Untergrund und die Kamera nimmt die Bilder auf, sowas wie 16 mal 16 Pixel. Und äh, die Kamera läuft halt nicht mit äh, 25 Hertz oder so, sondern mit, also mit 3 Kilohertz. Und durch die Helligkeitsunterschiede auf dem Tisch bekommt man dann halt äh, Bilder. Äh, wenn man zwei Bilder hat, kann man den optischen Fluss schätzen und dann die Haupt und wegen das Richtung erkennen. Ich weiß gar nicht, was für Verfahren da implementiert sind, aber das sind wird ein lokales Verfahren so. Das, das lokale Verfahren, das kann man dann alle Pixel gleichzeitig ausrechnen, irgendwie in so einem Hardware ASIC und äh, dann hat man halt schnell, den, also man kann auch mit 3,2 Kilohertz optischen Fluss halten, halt nicht auf so großen Meter. Es gibt aber äh, also es gibt Kameras, die äh, digitale Signalprozessoren eingebaut haben, die sowas dann schon äh, können oder halt äh, darauf optimiert sind, sollte mathematischen Verfahren und es gibt, man kann das in Echtzeit machen, man kann da nicht so ähm Objektverfolgung machen, man eben, wenn man Verkehrsüberwachung macht oder so, man man das verfolgt. Ähm ich habe die Frage vergessen. Wo, wo kann ähm, also, ich es? Ja bei der Kamera und, und mit der Maus hat man schnell. Kleine Bereiche nimmt und dann einfach äh, die immer mit der Nachbarschaft korreliert und dann, wenn die Korrelation am größten ist, man, dass man dann wieder als äh, ähm, Also, die irgendeine äh, der Wikipedias behauptet, dass man nicht Korrelation benutzt, sondern optischen Fluss, weil optischer Fluss billiger ist. Man, man kann also, wenn man jetzt nur die Hauptlegungswechslung kennen will, eigentlich gar nicht zu jedem einzelnen Pinsel, dann kann man das System auch garantiert noch vereinfachen, dass man es das noch schneller rauskommt. Also man kann, also ich glaube, nur 16 oder 16 Pinsel man das fast schon. Genau, und die andere Frage, wie lange das dauert. Auf der Sinten-Sequenz rechne ich eine Stunde. Jetzt kn Dann